Euch ist das sicher beim Einkaufen auch schon aufgefallen. In letzter Zeit gibt es auf sehr vielen Produkten immer mehr neue Labels und Logos. Auf unzähligen Produkten sind dann solche Begriffe zu finden wie klimaneutral, klimapositiv, klimafreundlich, umweltfreundlich, CO2-neutral. Und wie konnten die plötzlich überall auf diesen Produkten aufploppen? Und genau das schauen wir uns anhand einiger Beispiele in diesem Video an. Fangen wir direkt mit diesem Beispiel an. Volvic. Wasser aus Plastikflaschen, das ganz plötzlich klimaneutral sein möchte. Nochmal zum Mitschreiben. Wasser in Plastikflaschen, das hunderte Kilometer weit transportiert wird, damit ihr es dann einkaufen könnt. Und ich denke, da bemerkt ihr schon das Problem. Was daran soll klimaneutral sein? Also für mich würde er ja klimaneutral bedeuten, keine zusätzliche Belastung des Planeten bzw. der Umwelt durch überflüssige Ressourcenverschwendung und Ausstoß von Abgasen. Und wenn man darüber genau nachdenkt, dann gibt es im Prinzip keine von Menschen produzierten Produkte, die meiner Meinung nach zumindest klimaneutral sind. Wie also kommt Danone oder Danon, wie, wie auch immer ihr es aussprechen möchtet, zu denen Wolwig gehört, wie kommt dieses Unternehmen darauf, dieses Produkt, dieses absolut verrückte Produkt als klimaneutral zu bewerben? Im Prinzip ist es ganz simpel. Das alles ist einfach nur eine große Lüge, hinter der einfach sehr viel Geld steckt. Findige Geschäftsleute haben sich nämlich gedacht, Mensch, gründen wir mal ein Unternehmen, machen uns selbstständig und dann verkaufen wir den Unternehmen einfach unsere lustigen, witzigen Klimaneutralsiegel oder wie die auch immer dann am Ende heißen mögen. Und dann versprechen wir den Unternehmen einfach dafür, wir pflanzen irgendwo ein paar Bäumchen oder machen irgendwelche anderen umwelt und sozialgeschichten lassen uns dafür gut bezahlen, verdienen natürlich auch was daran, denn sonst baut man ja kein Unternehmen auf. Auch wenn das alles sehr sozial und selbstlos aussieht, natürlich wissen wir alle, diese Unternehmen wollen verdienen. Und für solche Umweltprojekte lässt man sich eben ein gutes Gewissen bezahlen, beziehungsweise es wird ein gutes Gewissen eingekauft, denn es gibt da draußen mit Sicherheit jede Menge Menschen, die dann auf so ein Produkt schauen und sich sagen, Mensch, so schlimm ist das ja gar nicht, ist ja klimaneutral, ist ja wunderbar, gutes Gewissen, alles gut gemacht. Aber da muss man sich eben im Klaren sein, da steckt einfach nur jede Menge Geld dahinter. Und da das nicht geregelt ist, da da nichts reguliert wird, weder in Deutschland noch in Europa, können diese Unternehmen schalten und walten, wie sie möchten. Deswegen gibt es ja dann solche lustige Begriffe wie klimaneutral, klimapositiv, klimafreundlich. Ja, die lassen sich jeden Scheißdreck einfallen, weil überhaupt nichts geregelt ist. Und hier noch ein Beispiel. hip Babynahrung. Auch hier möchte man gerne klimapositiv sein. Bei einem Rindfleisch-Babybrei muss man sich aber schon die Frage stellen, wie klimapositiv kann eigentlich Rindfleisch sein? Wir haben doch in den letzten Jahren so oft gehört, dass gerade Rindfleisch, aber auch natürlich andere Fleischsorten äußerst klimaschädlich sind. Und für mich suggeriert das Wort positiv in klimapositiv ja noch mehr als neutral. Eigentlich müsste dieser Babybrei, wenn er sich klimapositiv nennt, sogar dem Klima etwas Gutes tun und im Prinzip diesen Klimawandel aufhalten. Natürlich wissen wir alle, das wird er ja nicht tun, aber meiner Meinung nach ist dieser Begriff mehr als unverschämt. Unterm Strich haben wir es also hier wieder nur mit geldgeilen Unternehmen zu tun, die jetzt dann nach und nach aufgeploppt sind und den Leuten einfach ein gutes Gewissen versprechen bzw. verkaufen. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn Unternehmen bei anderen Unternehmen solche Siegel einkaufen oder selbst wenn sie selbst eine Abteilung aufmachen, die sich um so, so einen Blödsinn kümmert, das kostet Geld und das wird mit Sicherheit auf die Produkte aufgeschlagen. Und meiner Meinung nach noch schlimmer sind die Unternehmen da draußen, die dann plötzlich aufploppen und von vornherein ähm, nur klimaneutrale Produkte verkaufen wollen, also komplett frische neue Unternehmen. Diese Produkte, die sie da aber verkaufen, gibt es schon im Prinzip tausendfach da draußen. Nur das Einzige, was daran neu ist, dass diese Produkte alle irgendwie so ein Label aufgeklatscht bekommen haben. Und dann bin ich wieder bei meinem Punkt, den ich immer wieder predige. Wir haben da draußen einfach zu viele Bullshit-Unternehmen mit zu vielen Bullshit-Jobs und mit zu vielen Bullshit-Produkten. Das sind komplett überflüssige Unternehmen, die niemand braucht. Erstens Unternehmen, die solche Produkte herstellen und zweitens Unternehmen, die solche Siegel anbieten. Diese Unternehmen braucht niemand, diese Produkte braucht niemand, diese Jobs braucht niemand. Und dann wundern wir uns auf der anderen Stelle wieder, warum wir einen Fachkräftemangel haben. Natürlich ist das voll fancy, so ein start unternehmen aufzubauen, irgendwo, äh, was weiß ich am ADW ähm, ein paar Bäumchen zu pflanzen und den Unternehmen zu erzählen, Mensch, hier ähm, kriegt ihr unser Siegel klimaneutral oder was auch immer, da pflanzen wir ein paar Bäumchen für euch ähm, und dann springt natürlich für uns auch bei was raus. Und das Schlimmste ist ja, dass dann junge Menschen beziehungsweise Menschen generell, vor allem aber junge Menschen, diese Unternehmen sehen und sich denken, wow, mit sowas kann man sich selbstständig machen, mit sowas kann man gut Geld verdienen und dann werden solche Unternehmen und solche Unternehmer immer hoch gelobt, kriegen auch oft irgendwelche Preise verliehen, von der Wirtschaft teilweise auch von in der Politik, wo ich mir dann so denke, was soll, was soll der Mist? Unternehmen, die keiner braucht, Jobs, die keiner braucht, Produkte, die keiner braucht und trotzdem sind viele so verblendet und denken sich, Mensch, die haben es geschafft, die haben ein Unternehmen aufgebaut, die haben ein Start-up aufgebaut und weil du jetzt was dagegen hast und weil du jetzt dagegen argumentierst, bist du doch nur neidisch. Und da kriege ich echt das große Kotzen, wenn ich sehe, wie solche Unternehmen unseren Planeten im Prinzip opfern für ihr Geld, für ihren Profit. Und da draußen so viel verblendete Menschen rumlaufen, die tatsächlich glauben, sie würden mit einer Plastikflasche Wasser den Planeten retten. Und hier muss ich natürlich auch der Politik einen Vorwurf machen. Es kann doch nicht sein, dass Politik immer nur reagiert und nicht agiert. Warum wird dagegen nichts unternommen? Warum wird dagegen nichts schneller unternommen? Es ist doch einfach ein Riesenbeschiss, was da passiert. Was anderes ist es nicht. Aber an dieser Stelle bin ich wieder auf eure Meinung gespannt. Seid ihr schon im Supermarkt oder wo auch immer über solche Produkte gestolpert? Was sagt ihr zu solchen Produkten? Habt ihr solche Produkte vielleicht auch schon gekauft, weil ihr euch gesagt habt, Mensch, schlecht kann das ja gar nicht sein. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und jetzt zum Schluss sage ich natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt weiterhin vernünftig.